Ey, wenn jetzt kein Win wird, dann weiß ich auch nicht. Äh. Ja, meine erste Win auf PC, Alter. Ja! Leute, abonniert doch nicht. I'm back. back! Ich hasse es dahin zu gehen. Ich hab eine Lama gefunden. Lama, Herr Lama. Dude, wie krass oh. sehe ich diese Lamas. Easy Lama, Alter. Komm schon? Ja, Lama. Ganz viele Heal. Ganz viele Heal. Komm her. Ja, einmal kurz singen an oh, oder so. Ja, für dich noch. Du kleiner Kek, Alter. Kleiner Keck. Kiste! Kann sich werden. Oh mein Gott, noch besser kann sich werden. Und wieder gut genug Heilung, Alter. Alter, was haben wir. Okay, ich habe guten Loot. Ich habe Lilan Attack, Alter. Wir müssen nur zwei Gegner holen. Und mit unserem Loot sollte es, kein Problem sein. Meines Erachtens nach. Okay, sie kommt zu mir, sie kommt zu mir. Scheiße. Einer ist tot. Äh, einer ist tot. Oh, haben wir lang. Er ist da, beim Tor, beim Tor, beim Tor. Er geht es erst bei mir, er mir. wieder. Ich wieder. Ich was ist da drin? da sind die da, da ist da er, da Sag, wenn Gena kommen. Okay, Ach du gehst Okay, Meine Fresse, warum bist du jetzt gestorben? Yeah. Ey, mal, was, was bin ich? Was bin ich gerade für eine, für eine in einer guten gute Runde? Ich habe gutes Aim. Ich habe zu gutes Aim Retalk. Ey, ich hab 5 Kills! Ja, hier ist ein Gruppen-Kanal Gruppen der Beste. Ich habe gestern 10 Level, ich habe 3 Runden gehabt, 3 Runden gespielt. Und hab 10 Level plus gemacht. Von wo? Ey, hol dir der Du da nur... Nur mal Loot. Wo? Da. Nur mal hier. Loot. loot. Super! Der ist tot. Mein Gott. Ich hab sieben Kills. Ich hab sieben fucking Kills! Komm zu mir! 70er Hit. Warum pusht du, push du die auch? Warum du die auch? Ich fuck! Okay, ich bin dumm. aber nicht dumm. Ich bin sehr dumm. Ich hab neun Kills, ey. Ich hab neun fucking Kills. Neun fucking Kills? So. Ich versuche hier kurz zu rebooten. Was ist das? Hier sind richtige Bots in den Runden. Da ist noch ein Gegner. Reiner, Oh, Gegner. Gegner, ja, Gegner. Was ist Na, wo ist der Kick? Ach, du Opfer. Und hier noch einer. einsteigen, einsteigen, Wir locken ja noch kurz voraus. Let's go. Ich habe gerade sein Meter einfach in die Hoch hol den, hol den, hol den, hol den, hol den. Oh, Cup. Nein, nein, hol ihn, hol ihn. Bitte, hol ihn, okay? Schaffst du. Okay. Und halt dich mal voll. Ja, ich bin doch nicht voll. Deswegen bin... halt dich voll. Lebt, ist er immer noch da? Nee. Komm runter. Oder mach doch. Und ist nicht mit seinem Teammate. Echt? Nee, das kein Teammate. Das kein Teammate. Ich hab's sein Team mit gerade von der Straße runtergeworfen. Achso, stimmt, stimmt. Oh, der liegt noch. Da ist ein. Wir, wir wurden markiert. Ich hab, ich hab Dings gemacht. Halle, wir wurden markiert. Die wissen, wo wir sind. Da liegt bis rum. Ja. Was? Losen? Nein. Ja, macht kurz, macht kurz, macht kurz, macht Okay, weg. Ja, ah, die kommen, die kommen. Die kommen. Hier sind die. Lass weg, lass weg, lass weg, lass weg, die sind so gut. Komm schon. Komm her, komm her, komm her, komm her. Du, du machst uns auf. Okay. Der geht weg, der geht weg, der geht weg. Okay. Und hoch! Ich okay. Komm nicht. Komm ich hin. Jetzt, nein, komm nicht hin. Bist du dumm? Jetzt. Und runter. Da runter. Bisschen Netz sammeln. Bin dumm. Was? Bist du dumm? Bist Und du also runtergefallen? Oh Gott. Nein, warum fällst du runter? Ich weiß nicht, wo kam. die Schüsse herkommen. Die kommen von unten. Die kamen von vor unten. Ich seh keinen. Okay, okay, wir sind alleine kann nicht echt keiner. Auch ist oh, jetzt weiß ich nicht, mehr. Ja, jetzt er... Nee, ja, unten, unten, unten, unten, hinter mir, hinter mir, unten, Wo sie oh, unten, unten, ist ah. unten, da, da, da. da. da, ja, da. Warum musst du immer sterben? Oh, ich, ich bin scheiße alleine. Was ist los? Oh Was mein Gott, das ist wieder ja, zu zweit. Vier Leute, vier Leute. Okay, du musst auf drei tun. Oh mein, Gott. oh mein Gott. Ey, wenn wir das jetzt schaffen, wenn wir das jetzt schaffen, das ist mein erster Mund auf PC. Ich. Mhm. Von wo? Von da. Okay. Ich hab halt immer, ich hab halt nie auf PC, äh, ich hab immer uns auf äh, Controller gehabt. glaube, ich ja auch. Weil ich ja naja, immer noch scheiße bin. Aber neun Kills? Hab welche hier Ziele? Aber nur noch zwölf. Oh. Das Low. Bam! Yeah. Alter, easy clap, dude. Alter. Warte, warte, warte. Easy, yeah. Ja, meine erste wird auf PC, Alter. Ja! Oh, 10 Kills, also 11 eigentlich gesehen. Huh. Baby! I'm back, Big Mac! Bam, Alter. Das wird Self-Costume halt, Alter. Ja, das will ich nicht machen, machen. Das nicht ich ist ein stream harder 10 Kills, ich kann 28% Schaden und ich blende 1.600. 18 Kopfschüsse. Ich hab, oha, ich hab nur 130 330 Schaden bekommen. <lacht> so gut wie gar nichts. <lacht> Boah. Alter. <lacht> Applaus dafür, Jungs. Trag Cridogodonian, wenn ihr auch so einen coolen Elm haben wollt ich. Ihr wisst bescheid, Jungs. <lacht> Oh ja, es war's für die Video. Ciao.